Und willkommen. Mein Name ist der und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt und zwar Super Smash Bros. Ultimate. Ja, ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer Nintendo Switch und ich habe geduldig auf dieses Spiel gewartet damit ich es let's playen kann. Und ja, wir sehen können, ich habe noch ein anderes Spiel Octopath Traveler. Das sind die einzigen Spiele, die ich bisher besitze. Und ja, Octopath Traveler habe ich auch ein bisschen aufgenommen, allerdings werde ich äh, nichts davon auf diesen Kanal hochladen, weil und wartet, jetzt kommt's, ich habe einen zweiten Kanal, wo ich englische Spiele englisch kommentiere, auch Let's Plays halt, ne, halt nur auf Englisch. Und auf diesen Kanal werde ich Octopath Traveler hochladen. Und ja, der Kanal heißt Daniro Plays und hat noch nicht sehr viele Views und so, aber das war ja zu erwarten. Also falls euch da interessiert, könnt ihr halt angucken, aber Darum geht es jetzt überhaupt nicht. Hier geht es nämlich um Super Smash Bros. Ja, wir haben den 7.12. Also, der Tag, in dem das Spiel gerade rausgekommen ist. Ich habe mir die Switch mit der Version dieses Spiels hier geholt, also das war mit der Switch dabei als download code und ich müsste jetzt eigentlich in der Lage sein, das Spiel zu spielen. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht gestartet oder ausprobiert oder sonst irgendwas gemacht, weil ich extra warten wollte für das als Play mein Ersteindruck Eindruck hier auch noch direkt reinpacken kann. Und ja, ich würde dann sagen, wir gehen mal direkt rein. Die Konsole stellt eine Verbindung zum Internet. haben so prüfen, ob diese Software verwendet werden kann. Ja. Sollte ja eigentlich jetzt möglich sein. Ne? Jo. Reiner. Ja, für den M master habe ich auch ein, ein Profil hier angelegt. Ja, wahrscheinlich die einzige Person wird, mit der ich noch auf dieser Konsole spielen werde ja lass mal sehen ich hoffe das haben soweit alles wird alles in ordnung sein aber es läuft immer was im ersten part schief also wundert euch nicht wenn es nicht so ist immer unser intro sehen wir mal welche charaktere hier alle vorkommen ne? Na, sehr gut Inkling, die freue ich mich schon snake klaut doch ich weiß nicht ob ich überhaupt irgendwie was hier Ja, natürlich ich habe ich denke gerade nach habe ich was auf diesen kanal hier hochgeladen spot smash bros mäßig und ja habe ich ein zwei und zwar ein äh, paar online kämpfe aber mehr eigentlich nicht und ja man sieht ja glaube ich eine kleine preview zu dem story modus des spiels und darauf bin ich schon gespannt ich aber gut sein wird, aber so gut wird wie der von Super Smash Bros. Brawl, aber auch selbst wenn das nicht so ist, Hauptsache Story Modus, ne? Marionetta, Chrome, Red so viele Leute gewollt kennen. Inkling, ich hab den Falken. Oh, Freue mich so richtig. Wir werden ja eigentlich schon für Leute, die jetzt, was gerade, was gerade ein, ein vom Monster? hunter oh, Okay, das, das ist mir jetzt neu. Ja, was ich sagen wollte: Man wird ja ganz schön gespoilert für die Leute, die jetzt nicht irgendwie jeden Trailer oder so angeguckt haben von diesem Spiel, also weil sie nicht kann, dann Oh, so, kann nur auf Version aktualisiert werden? Alles klar, früher gab das Handel, äh, Handel ab für mein gott free der handel wir müssen so zum dauerte perianer platz als kämpferin kämpferin veröffentlicht geplant für ja habe ich sogar schon runtergeladen aber ich kann sie halt noch nicht benutzen weil sie noch nicht raus ist ne? also wir kriegen ja schon zum ersten mal gestartet Ho, und ihr wart alle live dabei und ich habe jetzt cvsianer bekommen ist klar cool ja, ich will mehr oder weniger alles hier, was ich in diesem Spiel erlebe, ein bisschen dokumentieren. Alles neue, was ich hier bekomme und so. Und ja, ich will hat hier jeder dabei ist. Und ja, das ist jetzt eigentlich das, was wir jetzt gerade alles gesehen haben. So, was wollen wir denn jetzt erst machen? Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, welche Kämpfer schon irgendwie zur Verfügung stehen, ne? ahnung hier das war sie im westen schon zur verfügung <lacht> da sind die warte mal, 1 2 3 4 5 6 7 das sind die bin ich sehr gut wenn es also wenn es eins gibt was ich in kampf spielen hasse sowie also in tecken oder dead or live dann ist es dass man von anfang an jeden charakter zur verfügung gestellt bekommt und ich weiß, einige Leute gehen direkt schon in Online-Kämpfe, nachdem sie sich das Spiel geholt haben, um sich mit anderen zu messen. Und ja, deswegen macht das mehr Sinn, aber jetzt kommt Super Smash Bros. und man hat nur acht äh, Hauptcharaktere zu Beginn. Und das sind die äh, Charaktere, die man in Super Smash Bros. für die Nintendo 64 hatte. Also das waren die allerersten Kämpfer, die je in Super Smash Bros. drin waren, die originalen acht und ja finde ich gut dass von den weiß ich nicht 70 kämpfern die wir mittlerweile haben irgendwie 90 prozent von dem freigeschaltet werden müssen das ist irgendwie das was mir am meisten spaß macht weil einige charaktere die tut man ja irgendwie weiß ich nicht indem man bestimmte mode spielt freischalten und einige charaktere spielt man halt frei indem man random irgendwelche sachen macht ne? also ja sehr gut so meine frage ist jetzt wo ist dieser story modus von dem ich gehört habe ich bin ganz zurückgegangen weitere modi klassisch multi smash bin ich jetzt ja ganz blöd was Meilensteine. dass mal sehen wie viele oh cool 124 okay und drei hammer habe ich anscheinend schon aber ja anscheinend gibt es die story muss gar nicht doch hier hallo rette kämpfer und geister in einer verlorenen welt ich wollte schon sagen so da ist der story modus mehr oder weniger und auf den konzentrieren wir uns mal ne? vielleicht werde ich hin und wieder mal ein paar andere sachen machen aber ich bin jetzt erstmal interessiert an dem modus hier also machen wir mal Super Smash Bros Ultimate Age. Stern der Irrenlichter. Drücke einen Knopf. Alles klar. Ähm, ja. Ich bin jetzt nicht der allerbeste Kämpfer von Super Smash Bros. Also, ja, ich bin auch ein Kämpfer. Ich bin ein Kämpfer. Ich bin ein spielbarer Charakter. Ja. Äh, ich bin jetzt nicht ein absoluter Experte in dem Spiel, aber ich habe Brawl. Ähm, dem vierten Teil, also Wii U, 3DS und ja, jetzt den Teil hier gespielt. Und ich habe hin und wieder damals Nintendo 64 und mili gespielt. Also so ein bisschen kenne ich mich aus und ich mag es halt schwer. Also, schwer auf schwer. Ich werde sowas von probleme bekommen. Aber egal. Ich will ja nicht meine Skills oder so. Ich will nicht mit meinen Skills angeben, ich will einfach nur ein schweres Spiel haben. Und ja, da sehen wir. Die Story, das hat man auch in den Trailer gesehen. Und ja. Ganz viele Meisterende. Und Marv spricht, er spricht Englisch. Geil. Und ich finde Zelda's Design richtig gut in diesem Spiel. Ah ja. Sieht direkt an. Oh, nee, das ist nicht gut. und von der Macht des Lichtes verschlungen. Also nicht Dunkelheit oder so. Nee, Licht. Licht ist böse. Und ja. Da bringt doch nichts selber Schild. das Sonics Geschwindigkeit. Ja. <lacht> Kommt noch nicht mal in sein Auto rein. bringt auch nix coaches ja nicht mal eine göttin wird verschont <lacht> snack in seiner kiste wie für trainer macht einfach, alter und das kirby Ähm, alles klar, ja. Yep. Okay, Game Over. Das, das gesamte Universum ist mal Galaxie. Ist jetzt mal ausgelöscht worden. Also sieht nicht so gut aus. Ja, ich lese den Text, der da unten kommt. Und ja, Kirby hat es natürlich geschafft zu überleben. Ich glaube, Kirby ist irgendwie der lieblingscharakter vom Macher dieses Spiels, ne? Ich habe so das Gefühl, Kirby bekommt immer irgendwie eine extra Wurst in den, in den äh, Smash Bros. Spielen. In dem Brawl-Abenteuer-Modus hat er auch irgendwie eine sehr prominente Rolle gehabt. Also, weiß er nicht. Sterne irren nicht da, das ist klar. Mal sehen. Da ist diese eine Klempner, die wir alle kennen. glaube sehr viel mehr hat man vom Story muss man noch gar nicht gesehen so anhand von Trailern also ab, bis zu diesem Punkt kam glaube ich alles im Trailer vor und mehr weiß man jetzt auch nicht Na Kirby ne? wer soll die besiegten Kämpfer retten Na Kirby ja wir müssen gegen all jeder kämpfen ne dein herz und Wagen den ersten schritt gut Kirby rette die galaxie alles klar Ganze Karte, ja, das ist groß. Neigen. Es gab Gruppe, Kämpfer, ja, Kirby, ne. Hm, wen nehme ich? müsste mir mal irgendwie einen Namen, ja, erstellen, ne? Machen wir mal ganz schnell. Wie durch groß schreiben, hallo Ah. Machen wir ja noch das machen wir hier noch ganz schnell. Perfekt. Irgendwie ist ein bisschen was vom Bildschirm irgendwie gerade weg. So am unteren Rand. Aber in Aufnahme sollte eigentlich alles drauf sein. Okay, kann ich irgendwie Steuerung. Ach, ich kann Schwierigkeitsgrad umstellen, wenn man die will. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe, glaube ich, immer so ein bisschen umgeändert. So, damit steuere ich mit dem Joy-Con Pro-Hand. Da ist einfach nur so ein Ding, wo du irgendwie diese beiden Controller reingleiten lassen kannst. Also die beiden Dinger und ja so sieht das ding aus mit dem ich spiele sprung anruf spezial schild greifen ähm, will ich dazu haben ich glaube ich begreifen hier haben und schild hier und das gleiche hier mehr schon spott alles klar gut okay los geht's was wir ein spielt der ursprüngliche körper wie man alles klar so ich will den ersten speicher warum nicht so mein erster kampf los mein erster kampf überhaupt in diesem spiel ich habe ich war zwar auf der game games äh, gamescom aber wir ja, haben uns da nicht hingestellt also ich und der Vegas haben uns nicht dahingestellt, um irgendwie Spiele zu zocken. Wir haben einfach nur Merchandise da geholt. Und da hatte ich auch keine Zeit, das Spiel zu spielen. Also, pff. es wollte ich erstmal eigentlich Spiel Spiele spielen. Okay, als Kyra, Kyra, Kyra, Kyra. Essenz des Lichts, äh, die Körper aller Wesen robbte, wurden die äh, wurden diese zu Geister? Nun sind sie gezwungen, als falsche Kämpfer gegen dich anzutreten. Falsche Kämpfer, in denen die Geister eingesperrt sind, heißen dupli Kämpfer. Ja. Kampf gegen sie ist eine Chance für dich, einen Geist zu befreien. Ist das dann von Street Fighter ein Primärgeist verstärkt? Ein Angriff und deine Abwehr und steht zuerst einen Primärgeist anlegen. Alles klar, habe ich so was noch der Typ? Ja, gerne. Ich habe keine Subgeister. Ich habe keine Subgeister. Ja, es kommen. kämpfe ich überhaupt Mario. Totalverwandlung für Gegner. Hi. Oh. Oh. Oh. Mm. Ich krieg schon ordentlich auf der fresse ah. Hat Ich hoffe meine HP Sachen und so, meine ap bleiben nicht bestehen. Über Dauer geil. Okay, was haben wir? Die Labo -Wurm. Das ist ein Zapgeist. Den kann ich jetzt ausrüsten, ne? Alter. Ich habe gerade 15 Level bekommen. <lacht> Geil! Prima Geister die zu schließen dich an. Jeder Geist ist besonders vielleicht der Kräfte und Gaben, die den Kampf äh, helfen werden. Sabge sind Geister, die du in verbindung mit einem Primärgeist einsetzen kann. Die meisten Primärgeister haben ein oder mehrere Plätze bei Subgeister. Jeder Zapgeister Sub hat eine besondere Gabel, die dir helfen kann. Schau dir gut an, was deine Subgeister so können und wie die passenden Geister für deine Kämpfer. Alles klar, warum ich jetzt so ein Kratzen im Hals, also jetzt nicht war So, Frage ist jetzt: Wurde ich geheilt oder nicht? Hey, ich kann ja immer. Naja, ich habe gerade so nervtötendes Kratzen im meinen ist jetzt nicht wahr <lacht> es scheint nur bestimmte Pokémon aus bei der Gegner hat im Kampf irgendwas Verstärkung oh, geil oh hey ah das ist ein Evoli. Hilfe oh, ich glaube hier krieg ich schon auf der fresse hm? ah okay der war ja ich bin nicht so gut mit KB. Aber. Welcher ist jetzt mal normal, normale, gegen den ich kämpfen muss? Was ist das? Was, ist das? Uh. Was ist das? Boom. Alles ja, klar, nach meine Subgeister tun nicht hochleveln. Ich kriegen auf dem Zeug Snacks Mini und also, weil ich weiß nicht, weil alles ist, aber egal. Nee. Erstmal ein Kämpfer und ich krieg schon irgendwie Probleme. habe ich so das Gefühl. Boom, Luft. Habe ich nicht ein eboli bekommen? Wir wollten ah, okay. Armangriffe plus alles klar. Nochmal Evoli. Ich hoffe, ich krieg bald einen neuen Kämpfer. Mir nee, vollkommen egal welchen mit. Oh. Nein, Was habt denn. Oh. Äh. Ja, ich kann er meinen. Okay. Oh, geil äh. Los komm her. Komm her. Tritt da rein. Nein. irgendwie ist Pommel auf sehr. Äh. verdammt. Irgendwie ist Pommel auf sehr passiv mich überhaupt bisher angegriffen? Glaube, dieser eine Angriff ist neu, oder? Alter. da kommst du mal runter? Ah, aber jetzt... <lacht> bin ich... Oh, verdammt. Au! hähnchen glaube ich. Alter, was zum? <lacht> Der hat nur Dings gemacht, ey. Mich auf den Arm nehmen? Er hat nur in... hier Erholung eingesetzt, irgendwie. Was ist das denn? Oh, warte, frisst das. Er macht das jetzt die ganze Zeit, ne? Es ja. kann nur einen runden pinken Typ mir geben. Auch er macht echt nur das uh. auf den Arm nehmen. Ja, ich habe gar nicht mehr. Aua. Ja, du machst ja nichts anderes also wo ist dann <lacht> oh, gibt es doch nicht er macht nur eine einzige art von angriff und kriegt mich sogar da, damit ja bei evoli wird auch oh. morgen rütte also mal verteidigung ich muss auch ein bisschen reinkommen hallo Ewigkeiten, erreicht ja, das Spiel gespielt habe, also Smash Bros. Mario, hast irgendwie ein spezielles Zeichen? Kriegen wir Mario? Würde können wir die Vorlage für alle kämpfer sollst du einen finden. Am Vordringen zum Kampf heraus, so siegreich schließt sich der Kämpfer dir an. So, ich habe jetzt einen neuen Sub-Dingen bekommen, glaube ich. Ja, damit. Was sehe ich denn hier was der kann das bringt es mir schon eher eine angriffe mario wenn den kampf um frei den kämpfer nicht leichter als das was ist das? das final destination ne? Was das? <lacht> ja ich lerne. Fällt besser. Ist zwar nicht sehr viel besser, aber Hauptsache besser, ne? Ah. Mir klappt dieser Angriff nie? Uh. Ah. Ich kann sowieso nicht Kirby zu spielen, also gib mir das. Wo ist das? ist das? ist das? Ja oh Gott. auch damit. Oh, sehr gut oh, ich den mit dem stab abgeworfen und besiegt mario kämpft nun mit also ja, mario spiel ich viel lieber als kirby oh, das spiel wird noch sehr schwer ne? und um ein kämpfer zu wechseln öfter das Menü und wähle die option gruppe okay sehr gut aber ich würde sagen da war es dann für diesen partner ist unterwegs kommen, ne? Da von der Karte bisher, alles klar. Das ist noch eine Menge zu erkunden. Wir haben Mario, also, das ist doch auch was, ne? Gut, dann würde ich sagen, ich beende Part hier. Hoffe, das Projekt kommt halbwegs gut an, und dass sich wenigstens einige Leute sich das Projekt angucken werden, im Gegensatz zu meinen anderen Projekten. Und, ja. Freue mich auf Kommentare, Likes, Subscribes. Und, ja. Wir sehen uns beim nächsten Part.